Genau, das ist also das, was du jetzt an Schaden bekommst, äh, Panik, SP. du merkst, dass deine Augen komplett rot sind und die Äderchen äh, geplatzt sind, auch wie, wie äh, deine, deine Lunge eben nach, nach Luft schreit und äh, dann hast du dich so ein bisschen mit diesem ertränkenden Gefühl arrangiert und kannst diese Panik niederkämpfen. Dann gehen wir wieder in eine neue Kampfrunde, äh, 13 Serpentilio. Stopp, ich hm. bin bei 36 jetzt insgesamt. Durch deinen Acceleratus. Dann ziehe yep. ich nach vorne. 13 Serpentilio. Äh, fängt an mit dem Zauber? Alter, also, das wird es dauern. Und wir wird auch dauern. Ich glaube nicht, dass du uns jetzt jede Runde ansagen musst. Ja, dann nehmen wir okay. euch einfach mal aus dem Kampf aus. Äh, Priester der Töchter. Alter, also, das macht jetzt auch für mich wenig Sinn, irgendwie zu verkürzen, denn es ist ganz egal, was ich tue, so solange Zillamin nicht durchkommt und die kann ich verkürzen. So. Wenn tut äh, nichts, Rafim 21. Ich ähm, orientiere mich, weil ich das noch nicht gemacht habe und ich ja gerade noch in Deckung stehe. Ja. Alles andere wäre dumm. Ich habe uns dreimal aus der Linie gezogen, ja? Genau, danke schön. Du orientierst dich? Ja. ja. Äh, Diamant ist 24. Ich beiße die Zähne zusammen, äh, umfasse meine Ballon. Äh, umso stärker und mach mit äh, mit freien Aktionen komme ich zum Türrahmen. Das sind drei Schritte. Ja. Äh, lege an und äh, werde auf den Priester anlegen. Ich brauche diese Kampfrunde zwei Aktionen. Eine Aktion anlegen, eine Aktion zielen und auf sein, auf sein Herz. Auf sein Herz? Sehr schön. Dann kriegen wir mal einen Hirnschuss. Hast du gerade Hirnschuss gesagt? Ja. Achso. Ich gerade mal, ob ich irgendwas äh, noch machen kann, außer trinken, das war lang, lang schon. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass es gelungen. Sollen wir das trotzdem einfach vorrechnen? Kannst du das gerne mal vorrechnen, ja. Okay, ich bekomme eine Plus, äh, Minus, Null durch die Entfernung, weil das äh, genau meine Kategorie ist. Dann... Äh, Bekomme ich eine plus 10, also eigentlich plus 20 durch Herzschuss, halbiere ich wieder, das heißt plus 10. Und damit sind wir auf plus 8. Ich bekomme eine 2er Erleichterung durch meinen Entfernungssinn. Ich bekomme eine 2er Erschwernis durch Größenkategorie. Sind wir noch immer noch auf plus 8. Was bekomme ich durch Lichtverhältnisse? Es ist dunkel, ähm, es ist sowieso Nacht, also die vollen, was sind das, 8 Punkte, ne? Äh, 8 ist absolute Fer äh, Finsternis. Äh, Sternlose Nacht 6 oder so? 6, okay. Dann sind wir bei äh, plus 14. Ähm, Schuss ist das nicht. Das äh, Wind kann ich äh, gänzlich ignorieren. Äh, was weiteres kommt nicht hinzu. Damit ist das mit einem Punkt geschafft. Gut, dass wir gerechnet haben. Ja, also hätte wer auf die 90 geschafft. Mit ja. so einem THW ist es dann... Vor allem mit der Abalone und den Größenkategorien. Das sind äh, 21 Schaden, plus 2 kommt noch rauf auf das, Her äh, auf das Herz. Äh, dann kommen wir noch mal zu den Sonderregelungen für Herzschüsse. Denn äh, Sobald mindestens eine Wunde verursacht wurde, was mit 21 äh, Schaden sogar mehr als der Fall ist, sind, äh, so trifft sofort die Regelung von 3 Wunden in Kraft. Und er bekommt drei Wunden an der Brust die dann durch den Schaden nicht aufaddiert werden, weil man kann sowieso nicht mehr als drei bekommen, äh, bekommt 2W6, äh, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es 2W6 sind, äh, aber nein, äh, er ist jetzt kampfunfähig und bekommt für 1W20 Kampfrunden äh, je äh, einen Schaden pro Aktion, glaube ich, oder pro Kampfrunde, bis ihm irgendwer hilft. Also mit einer... Ich, ich, ich schaue die genaue Regelung jetzt nochmal nach, aber er braucht auf jeden Fall Hilfe. Gut, also er ist im Zustand sterbend. Nicht tot, aber sterbend. Wir können mal den W20 auswürfeln, denn da bin ich mir sicher. 12 Kampfwunden. Gut, dann äh, du merkst noch, dass äh, seine Haut äh, aufdickt... ...leicht grünlich wird und er so etwas wie eine Krötenhaut äh, materialisiert, während du schießt. Und äh, er wartet da wohl immer noch ab, hat den Zeigefinger auf dich angelegt... ...aber bevor du dann äh, oder bevor er dann schießen kann, schießt du, triffst sein Herz und er fällt um. Ach, Diamantis... Abelmir, ganz hinten auf der 36. Die anderen Piraten sind noch dran. Die Schutz also. Ja, ja, du kannst, ich, ich gerade überlege, was die. Äh, er würde hier hingehen, neun Schritt dahin. Und er geht zum Boden und kniet sich hinter den Boden. Du darfst. Gut. Äh, dann würde ich um, um die Ecke rumrasen, sozusagen. Ich habe meine GS, normale GS-Geschwindigkeit verdoppelt, also auf zwölf Schritt. Äh, müsste ich eigentlich rumkommen zu ihm, zum ersten, glaube ich. Hast du nur eine GS von zwölf? Verdoppelt ist dir nur. Ja, aber es ist ja eine normale meine, meine, GS6. Meine du GS6, bewegst dich ja. mit meinem Token. Oh. So. Kein Problem. Naja, er hat 8, minus 2 für Rüstungen sind 6. Nachvollziehbar. Äh, Dann würde ich da vor, vor ihm rumkommen, wahrscheinlich sogar am um einfachsten. Ja, du kannst doch vor. In sein, in sein Gesicht irgendwie. Ja, ja, du kannst ganz vorne umgehen. Eine Aktion, Wuch Position. Wuchschlag äh, plus 6 Ansagen. Er darf noch parieren. Ist um 2er Schwert gerade Mal die haben ein also, Stoßspeere, ich treffe bis äh, 12. Ja, würfel war die sind nicht gut. Das will ich gern, das will ich ganz schippen. <lacht> <Ja, sehr gut. lacht> Nochmal hat noch genug Priester, keine Sorge. Ja, getroffen. Stoßspeer äh, mit der ist auch äh, unabhängig davon hat äh, das nicht geschafft. Du merkst wohl, dass er ein partialisch aussehenden äh, kraken Sperr bei sich hat und er versucht abzuwehren, ist aber völlig überruppelt von deiner Geschwindigkeit. Nur kommt der drei, ja. 13 Trefferpunkte in den Schwertarm. Ja, äh, Stopp, äh, Stop, plus 2 nochmal. Äh, 15, Entschuldigung. 15. Noch plus zwei Trefferpunkte durch die Axel hat es nochmal. 15 minus ein Rüstungsschutz von 3. Auch du merkst, dass äh, er so eine Art Schleim hat, die sich über seine Haut überlegt. ob das sowas wie eine Rüstung ist oder eine selbstheilende Haut. Äh, du wirst es vielleicht in diesem Leben nicht mehr erklären können, zumindest in, in seinem Leben nicht mehr klären können. Um, Abel, mir ist durch, nächste Kampfrunde. Äh, Zulamin möchte auch die Liturgie anfangen, ja? Ja, Möchte ich. Dann, Kann ich trotzdem noch ein paar Worte mit Serpentilio wechseln, bevor der losläuft oder geht das nicht? Okay, oh, der läuft ja nicht. Der sitzt, der sitzt jetzt erstmal hier und schnitzt in Ruhe seinen Pentagramm da rein und dann schmeißt er es ins Wasser. Gut. Ja, und äh, Zulamin lehnt mit dem Rücken an dieser Hütte und hat ihre beiden Säbel über der Brust kreuzt, denn sie ruft da an und nicht Raya wie üblich. Du noch mit ihm reden oder sobald so er fertig ist. ist. Achso, so, sobald er fertig ist, ja, wurde der, der Schnitt jetzt erstmal weiß ich nicht. Ein paar Minuten äh, 40 Aktionen um genau zu sein, ja. außer was ja, doch hm, ja, gut. Dann machen wir das Gespräch nach dem Kampf 22 Raffin -Corse. Ähm, Okay. Ich möchte hier... Ra Was macht Mira eigentlich? Müsste doch eigentlich auch schon dran sein. Mira hat eben gefressen. Im Prinzip oh. kannst du mit Mira jetzt äh, den Priester angreifen, wenn du willst. Der sitzt hinterm Brunnen. Äh, sie rennt dahin und hat dann keine Aktion mehr. Sehr gut. Dann äh, zieht Guck der Guckt den Priester, Priester aber böse an. Der Priester zieht vor. Der ist auf der 25 und schießt jetzt Mira einen Strahl direkt ins Gesicht. Und zwar schießt er ihr 5W6 ins Gesicht. Aua. Und es ist geschafft. 5W6. 17. Geht das gegen Rüstung oder ist Rüstung egal? Das ist ein magisches äh, Ertränken geschossen. Aquas, Aquafaxius. Okay, dann ist, dann ist Rüstung egal. Ja, aber sie hat ja auch wie viele ah, Lebenspunkte? 120. Nein, nein. 120. 120. Aquafaxius, äh, Rüstung kannst du da abziehen. Das macht's besser für mich. Was ist das für eine Konstitution? 22. Okay, also ist auch keine Wunde. Warte mal. Beziehungsweise äh, elf, Aber halbe, doch, ist eine Wunde. Ne, sie, äh, sie, äh, sie kriegt ja nur 9 äh, Schaden. Wunde, Wunde entsteht beim Überschreiten der Wunschwelle, nicht beim Treffen. Da muss ich wohl mehr Würfel ansagen. Außerdem äh, ist Wunschwelle Konstitution. An, aber denk an Sekundäreffekte, ich weiß auch nicht, was er was macht. Was sind das? 7? Oder 10? Wasser macht nass. Genau. Dürfte den Bären jetzt vermutlich nicht so stark stören wie unten. Ich weiß auch, Wasser hat einen elementaren Sekundär-Effekt. Nur das Wasser halt so eine Zauberschule für solche Lamer, dass ich den nicht auswendig wie Angriff zum Niederwerfen. Angriff zum Niederwerfen. Kakako, beispielsweise mit 1 pro 10 an die rechte TP. konzi bla Blablabla, egal. Warum wir immer mehr Eins ist immer drin. <lacht> hat sogar <nur> eins <lacht> Mira wird kurz ins Gesicht getroffen, wirft das Gesicht nach links und rechts und das Gesicht ist wieder trocken. <lacht> ähm, dann möchte ich es meinem Bären gleich tun und ähm, ich kletter hier aus dem Fenster und dann okay. laufe ich hier hin, aber mehr kann ich da nicht mehr tun. Ähm, du hast jetzt welche Liturgie? Ich der habe der, der über Schlachtfeld, der Schlachtfeld streitet. Ja, ähm, ist es jetzt erschwert, dich anzugreifen? Ich kann dir die Effekte einmal kurz vorlesen. Der erste Angriff auf mich erfordert eine Sechser-Mutprobe. Mhm. Sobald der geschafft ist, musst du den nicht nochmal würfeln. Du hast permanent Sechser-Abzüge auf sowohl Attacke als auch Parade. Gut, dieser hier, äh, der würde dich angreifen dürfen, dieser hier nicht. Aber er kann das jede Runde neu würfeln, ne? Also ja, ist jetzt kein der Effekt, ist, sondern. Der, ist sowieso, der hat ja gerade sowieso den Aquafaxius geschossen, aber der hier kann dich permanent angreifen. Der hat nur gerade ein Problem mit Abel Mir. So, Mira ist durch, du bist durch. Abel, äh, Diamant ist 24. ich nehme eine Aktion, um äh, mir meine Abalora. Nee, meine Abelone lasse ich auf keinen Fall fallen und ich lasse sie auch hier nicht zurück. Deswegen nehme ich mir eine Aktion, um sie mir mit dem Hüftgurt über den Rücken zu schneiden. Und äh, Aktion Position. So. Ja, ich, ich stelle mich hier hin mit hm. Aktion. Dann sind die übel Piraten dran. Ich guck gerade mal, Abel mir hatte... Ich habe vorgezogen. Ich habe hab an, an ihn angegriffen. Diese Runde das diese Runde ja das war diese, diese Runde. Runde das war diese Runde der hatte pariert ne der also ich, ich greife ihn gerne noch mal wenn du sagst nee, ich nee, darf nee, noch. nee. okay dann hatte der schon und der hatte auch schon dann sind die Piraten durch Abel mir ist durch nächste Kampfrunde und ja wir fangen wieder mit Mira an ich würde allerdings mit meinen Piraten vorziehen ich mag das so ein sein machen weil das verwirrt mich ein bisschen was Hobby das sind jetzt Priester, keine Piraten mehr. Ach so, du, so. du, du, genau, du kannst einen Priester-Token da reinziehen. Ja, ja, genau. So, ähm, ich würfel erstmal die Mutprobe, um zu gucken, ob der Pirat bei dir überhaupt handeln darf gegen dich. Mit der 9 sollte das geschafft ja, sein. Ja, 15 hat er. Äh, der hat auch Mira. Ähm, du bist einfach sehr einschüchternd. Ich überlege, er tut das, was jeder gute Effortgeweihte äh, in seiner ersten äh, Aktion tut. Er sprengt in den Brunnen. Ja, ich ziehe vor und schnell äh, ziehe ja, meine Belastrina. Ich, zieh meine ja, ich schub, habe, schub, bin schub. auf der 24. Hier erst auf äh. der du ziehst vor und Ach springst so? vor uh, ihm in den Aber dann kriegt er doch jetzt zwei Passierschläge, oder nicht? Ja, ich, ich bin ja, ungewohnt. Weil er verlässt ja unsere Passier Passierbiss und Passierschläge. Passierbiss. Passier ah, Ach, Mira. Um. Ja, bei Mira ist es egal. Der von bei mir. schon. Ja. Oh. Äh, oh, Nur nee, getroffen. Ja, nur getroffen. Trotz Schicksalspunkten. Habe ich leider nicht mehr. Das aber, aber, weißt du, was jetzt nämlich passiert? Jetzt verliert der Junge nämlich 2W6-Inni. Sorry, 1W6? Er verliert jedenfalls Inni und das bringt ihn garantiert unter Diamant, dass er dann vorziehen darf. Also er <lacht> verliert 22 in den Schwertarm. Ja, das 22 ist sowieso schon mal eine Ansage und äh, dann äh, hechtet er, während er äh, mit seinem... Es gibt ein widerliches Knacken von seinem Arm, der äh, nach unten taumelt. Er versucht sich gerade abzustoßen und in der äh, Sekunde, wo er in der Luft ist, dürfte Diamantis was nach oben reißen. Äh, er, seine Ballestrina, die er eben geladen hat, Bolzen Ballestrina, äh, ja, war eben angesagt, habe ich beide beladen. Und äh, zwar, ja, schieße auf den. Äh, mal wieder ein Herzschuss. Niemand da, der sehen könnte, dass ich ihm ins Auge geschossen habe, also... Drei... Vier Meter Entfernung? Ja, das ja, ja, Ich glaube, das hat sich dann noch erledigt. Und geflockt fällt er in den Bohnen und versinkt tot. Ich würde bei meinem auf jeden Fall also vor ja, ihm ja, schlägt. Also das ist mir doch sowieso schon klar. So, ähm... Es macht auch keinen Sinn, dass ich... Also, er darf auf ihn angreifen, aber es macht keinen Sinn. Er möchte gerne... Einmal parieren, einmal angreifen, mir. Ja, plus vier Wuchlack. Ich habe meine Parade geschafft. Ist ein Zweier-Schwert? Ja, er hat eine Drei gewürfelt. Okay. Er ist nicht geblitzt und dann kommt der stoß Ähm, nur, dass du es weißt, weil er hat ja eine höhere Indie als ich. Ich würde den Mann Sturm angreifen, das weiß er ja. Also du kannst jetzt natürlich angreifen, aber ich weiß nicht, ob der darauf reagieren möchte. Äh, er hat halt gerade einen akzelerierten... Ja. erfordert er kann halt nichts anderes machen außer sich. Ja, okay. Ich pariere locker ich parier auf 21 insofern habe ich locker geschafft. Ja, äh, wie gut hast du schon gehört? hast. ich sag mir mal eine, eine Finte, Finte 5 an. <lacht> <Wow>. oh. <lacht> naja, ich ich ja, ja äh, ich glaube, wir müssen den restlichen Kampf auch mal wieder nicht beschreiben. Und aber mir, was tust du mit ihm? Ja, nachdem ich ihn eine, eine Weile im Schacht gehalten habe, mit dem ich so rumgespielt habe, äh, schl schlage ich ihm das linke Bein ab, das, ist das rechte Bein ab und dann äh, äh, äh, ziehe ich den Säbel quer durch seinen Hals durch. Der ja. sinkt kröchelt zu Boden. Ja, schwarzes Wasser fließt aus seiner äh, offenen Blut-, äh, aus seiner offenen Halsfunde und äh, dann kannst du ihn zu seiner Herren schicken. Währenddessen auf der anderen Seite des äh, Bierkillers. Ja, äh, wenn Serpentilio fertig gezeichnet hat, ähm, du hattest es die ganze Zeit. Es ist tatsächlich eine Schnitzung. Ich möchte darauf hinweisen, damit wir hier das richtige Wort verwenden. Okay. Extra dafür habe ich Holzbearbeitung gesteigert. <lacht> Na, das muss natürlich äh, entsprechend gewürdigt werden. Ähm, ja, du hattest die ganze Zeit äh, so ein tulamidisches Mantra äh, im Ohr, also Zulamin lehnte da an der Wand äh, mit geschlossenen Augen und murmelt eben dieses Mantra in sich hinein und naja, wenn du fertig bist und äh, vielleicht mal spähst, ob der Weg zum Wasser frei ist, äh, dann hörst du plötzlich hinter ihr, also sie hat die Augen nicht geöffnet, sieh zu, dass ihr ihn beherrscht. Beweist mir, dass ihr der größte Lebende der Monologe auf der Erde seid. Aber Kapitän, beweisen musste ich euch das doch noch nie. Und dann sprintet er los. Naja, sprinten. Er Und geht, sorgt er fällt dafür, dass das es bei dem Leben bleibt. Er verfällt in einen Laufschritt so schnell wie seine alternden Knie es hergeben. Ähm, wie lange war Zudem ins Ritual dauer? 5 Minuten, Minuten ungefähr. Minuten. Es oh, ist es dann, wir, dann konnten wir uns ja locker Zeit lassen. Äh, aus wollen wir würfeln? Würfel. Okay. Also. Wir machen Invokation Mano. Mano. Um, uh, Major, wir machen keine Bandkasse, wir machen keine Schutzkasse, wir haben wieder Zeit noch Arzt, wie wir so ein Shit. Das ist für Nerds und Schwächlinge. Wir machen jetzt blank aus der Hand. Wir haben Jonaho. Der ah, hat willst eine du Was? Ah, ein ah, Sekunde, Sekunde, ich bin in der Haupt und unten drin. Ja. So vermute ich nicht bis ganz an die kante weil ich kann das ja auch mit dünnen ärmchen drei vier meter werfen und ich will nicht runterfallen aber ja im Grunde er läuft dahin und schmeißt ins wasser so wenn irgendjemand dankbare aquafaxius werfer auf diese reichweite noch hat dann sei ihm jetzt dann wohl die chance gegeben 50 schritt ich weiß nicht ob die so weit können ähm. verdoppeln auch dann wird es, glaube ich, immer noch da ist ja richtig. Sie müssen doch und sondern müssen sie zielen und das wird egal. Genau hat eine Schwierigkeit von 19, die es angemessen für ihn ist. Ähm, ich kann natürlich keinen wahren Namen, weil <lacht> so dass noch mal eine plus oben drauf dann. Wir man ein Band Schwert, das ist eine minus 1. Wir haben Beschwörungskarten, wir haben Zauberkreide, also jeweils eine minus 3. Wir haben gerade festgelegt, und wir haben jetzt keine Zeit umzuziehen, dass die Kleidung nur mit Minus 1 zuschlägt. Wir haben das Accountum gelesen, wir haben die Philosophie America gelesen, wir haben den Codex Dermones gelesen. Äh, die Zeit steht gut und frostet der Ort auf einer Skala von 0 bis 7. 7. das sieben, richtig. Der das Ort steht ist auch Maubanheit, gut, was hervorragend für uns ist. Das bringt uns dann auf eine Gesamterschwernis von gerade mal 5 Punkten. Äh, wir hatten uns Zeit gelassen für nochmal eine 4 Erleichterung. So ist eine, eine, Gesamterschwernis, sorry, eine Gesamterschwernis. Natürlich, bei viel Dämonen ist das Rufen selten die Schwierigkeit. Wirfen trotzdem erstmal. Wir wollen 15 Punkte übrig behalten, denn ansonsten haben wir nicht genug ASP, um den Mann zu beherrschen. Und was ist Plan B? Blutmagie? Äh, oh, no, no, no, no. Plan ja, B Opfer, ist, dass, wir, B ist, dass ja. wir drauf zeigen und es weitersuchen. suchen. Ja, hättest du nach magischen Raub gefragt, mein Freund. Äh. Wow. Oh. Okay, ähm, den laden wir natürlich durch den Auxiliato. Ähm, was uns nochmal sechs Punkte obendrauf bringt für eine solide, müsste 33 sein. Ich werde ihm mal keine. Donner eigenschaften mitgeben right? ähm, wir verwenden 15 nicht? <lacht> jetzt nicht, nicht wir verwenden 15 asp sorry, 15 zfp stern um die dienstkosten auf die hälfte zu drücken sonst kommen wir hier nämlich zu hin und schmeißen das ding ins wasser und right? also der, der Pentelio, ähm, stellt sich halt dahin und und hebt den stab in der einen hand und die gezeichnete schuppe in der anderen hand und fängt an ähm, fängt an hinaus gegen den wind und gegen die Gischt anzuschreien Marskammerstod, Archersa, Charybdorad, Charybdorad, Charybdorad, höre mich und meinen Befehl, gebe den frei, den ich will. Hervor, hervor, hervor! Und dann wirft er die Schuppe hinab ins Meer. Yonaho, komm raus! Und wir warten, was passiert. Wir warten, was passiert. Derweil möchte Zulamin Rondra, Arahandra anrufen, die Göttin des Windes. Ja, ich würde sagen, wir würfeln erst, denn dann ich ist ein bisschen anders. Und zwar ist das eine plus 19. Liegt höher als mein Wert. Und es würde wahrscheinlich in Anbetracht der Umstände niemanden wundern, wenn es nicht klappt. Und zwar ist das die plus 3 von den Ungläubigen und Zweiflern. Wie, äh, wie hoch ist dein TRW? 18. Das heißt, alle deine Attribute müssen um minus 1 unterwürfelt werden. Genau. Und wir haben die plus 12 von dem Unheiligtum und wir haben die plus 6, weil es sich um eine Grad-4-Liturgie handelt. Aber du hast gesagt, ich kriege die minus 2, weil es, naja, ordnend eingreift. Gut. Er mal mit Beta mitgenommen. Ja, die anderen sind gerade beschäftigt. War. Hm. Lasst mal sehen, das schippe ich. Drückt mir die Daumen. Die 16, die 16 wird neu gewürfelt. Neu muss eine 14 sein. Mhm. Und es ist eine Doppel 1. Ja, das macht möglicherweise einen Unterschied dafür, wie ich es erzähle. Ich erinnere an Jalan und Boran. <lacht> ja, also äh, Serpentilio ist fort. Sulamine ist ganz alleine. Die anderen haben den Kampf gerade beendet. Und, äh, ja, Zulamin äh, beendet dann das Mantra und ruft, denn jetzt ist es eh schon egal, Randra, Sturmlöwin, dunkel ist die Stunde, in der ich dich rufe, und verzweifelt sind unsere Maßnahmen. Wir sind gekommen, um das unheilige Ritual des Heptarchen am Schlund der nachtblauen Niederhöllen zu stören. Doch wir sind wenige, und sie sind viele. Groß ist die Macht unserer Feinde, doch noch größer ist ihre Anmaßung. Darum sende ihnen ein Zeichen. Erinnere sie an die Macht derer, die zwölf sind, und zerfetze den eklen Brodem, der über Rulat hängt mit deiner Pranke. Hole dich die Meeren und Dämonen mit Blitzen vom Himmel und sende uns deine Diener, Rondrican und Belaman, Nuyanna und Askanje, Haruka und Katler. Kauka und Siralf, Renjara und Gebelaus, Raschuls Atem und den Drachen oder? auf dass sie den Himmel reinigen mögen. Es sei.